Jo, Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video zu One for All oder auch Einer für Alle. Wie ihr schon seht, ist es wieder da und falls du jetzt nicht weißt oder ihr jetzt nicht wisst, was zum Fick ist bitte One for All oder Einer für Alle, dann seid ihr hier genau richtig, denn ich werde das Ganze ganz kurz erklären. Da gibt es zwar nicht viel, aber für jeden, der es nicht weiß, der sieht hier. Übrigens es läuft gerade im Hintergrund ein Gameplay von mir und dem lieben Lifos wie wir One for All mit Aurelion Sol spielen, was ganz gut geklappt hat. Also, wie ihr schon seht, es sind nur die gleichen Champions da. Das ist im Prinzip dieses Einer für Alle. Es wird ein Champion rausgepickt, den alle aus deinem Team spielen. Im gegnerischen Team verläuft das genauso. Doch wie kann man jetzt bestimmen, welchen Champion dein Team spielt? Oder das Team spielt, in dem man eben ist? In der Champion Select-Phase könnt ihr für einen Champion voten, da stehen euch dann alle Champions zur Verfügung, die im Team vorhanden sind. Also, falls jetzt jemand anderes einen Champion hat, den ihr eigentlich nicht habt, könnt ihr den trotzdem wählen und für ihn voten. Wenn der Counter dann abgelaufen ist, wird gelost und je mehr halt für einen Champion voten und den gleichen Champion ausgewählt haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieser Champion dann auch im letztendlichen Spiel gespielt wird. Also heißt das, dass es relativ gut ist, wenn ihr in einem Team, in einem festen Team mit Freunden zum Beispiel das Ganze spielt, da ihr euch dann absprechen könnt, welchen Champion spielen wir, welchen können wir alle so ein bisschen oder können wir alle gut und ja, das ist ganz praktisch. Jetzt kommt vielleicht die Frage auf, gibt es irgendwelche Einschränkungen von den Items her und von den Summoner Spells her und auf welcher Map wird das Ganze gespielt? Das Ganze kann ich euch ganz einfach beantworten. Es gibt keine Einschränkungen von den Items her, keine von den Summoner Spells her und das Ganze wird im Summoner Rift gespielt. Als kleine Anekdote wäre jetzt vielleicht auch noch ganz lustig die Information, dass während der Zeit von One for All Timo von Riot aus immer permanent gebannt ist, da das Ganze sonst ein bisschen sehr OP okay wäre im One for All. Ansonsten würde ich sagen, gibt es gar nicht mehr viel zu sagen, außer vielleicht viel Spaß mit dem Spielmodus jetzt. Guckt euch noch andere Videos von uns an, vielleicht die Lane Guides, die Champion Guides und so weiter. Bis zum nächsten Mal vielleicht und tschüss!